Im Raumzeitlabor. Einer der besten Hackspaces, sagt Wiki. Englischsprachig. <lacht> und äh, deutschsprachige Wiki äh, hat wohl irgendwie ein, ein, ein Wichtigkeitsproblem mit, äh, mit dem Raumzeitlabor, das finde ich unerhört. Ähm, dieser Vortrag ist der vierte und letzte Teil von äh, Über Anarchie, Anarchismus. Und es ähm war sehr schön bei euch zu sein. Ich sage auch hallo ans Internet, an die fleißigen Kommentatoren. Ähm, natürlich, das ist richtig, Marktanarchismus ist immer noch Bullshit-Anarchismus. Ihr dürft mir gerne E-Mails schreiben, nanookatnanook.org, glaube ich. Lasst uns loslegen. Dieses Thema heute ist anarchistisches Handeln äh, nach anarchistischem Denken, das war beim letzten Mal. Und so schließen wir damit. Ich habe aber ein ähm, Zitat gefunden von einem sehr alten Chinesen, der <lacht> schon zu heißt. Äh, alles was, alles das, was Anarchie beschreibt, ist nicht Anarchie. Grob. Und ähm, damit möchte ich auch die, ähm, die meine Dummheit nochmal präsentieren. Ähm, Anarchie ist mehr etwas, was man tut, man redet nicht drüber. Ich ähm, würde dann also vorschlagen, dass ich... Das nächste Mal, wenn mich jemand fragt, kannst du einen Vortrag halten? Immer sage, kein Problem, geht auf Raumzeitlabor.de und schaut euch das Video an und kommentiert das. So, ich fasse kurz zusammen. Ähm, Im ersten Teil haben wir festgestellt, dass Anarchie die Abwesenheit von Herrschaft in einem repressiven Modus ist. Das heißt, es ist okay, wenn man Hutträger hat, die sich um ein Projekt kümmern. Wenn wir aber Leute haben, die irgendwie machthungrig sind und Macht nicht mehr abgeben wollen und sie missbrauchen, dann ist das nicht okay. Das heißt, in Anarchie gibt es durchaus Ordnung und es gibt auch jemanden, der einem anderen was sagen kann, aber es ist halt nicht repressiv oder es kann nicht mehr repressiv sein. Die Waffen eines Anarchisten sind die Aufklärung und in Teams arbeiten, gesellschaftliches Arbeiten, Gewalt und Vorschriften sind nicht okay. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Vorschrift Verbote verbieten okay ist für Anarchisten, aber das ist glaube ich ein Nord in sich. Ähm, Anarchie haben wir dann zusammengefasst im ersten Teil als etwas äh, Zielkonfliktäres. Die Anarchie möchte die Freiheit des Einzelnen maximieren und gleichzeitig auch die Solidarität der Gesellschaft maximieren. Das kann zu Problemen führen natürlich. Im zweiten Teil haben wir über Anarchismus gesprochen, das war die Theorie. Ähm, da haben wir festgestellt, es gibt äh, wichtige Leute, äh, historisch gesehen, wichtig, die halt viel vorgedacht haben, Neues gedacht haben. Ähm, die sind auch ganz interessant aber Anarchismus, oder Anarchie wäre nicht Anarchie, äh, wenn man den jetzt folgen müsste. Ja, Es gibt jetzt kein kein Buch, wie zum Beispiel Mein Kampf oder das Kapital, das hier ein Pamphlet ist, dem man äh, darum folgen soll, oder die Bibel, sondern ähm, das Lesen hilft, aber es ersetzt nicht das Entwickeln eines eigenen Verständnisses von, von Anarchie oder Freiheit oder Selbstbestimmung oder wie, wo ist mein Platz in der Gesellschaft und wie kann ich mich verbessern und wie kann ich die Gesellschaft verbessern. Im dritten Teil äh, das war halt beim letzten Mal letzten Monat. Der Vortrag ist mittlerweile auch schon online. Vielen lieben Dank, für Hat nur fünf Tage gedauert, das Hochladen. Ähm, Anarchistisches Denken ist äh, mittlerweile nicht mehr das Problem. Es gibt einen Arbeitnehmer und einen Arbeitgeber und der Arbeitgeber hat halt mehr Macht als der Arbeitnehmer. Und der Arbeitnehmer wird ausgebeutet. So Machtgefälle werden im Anarchismus eigentlich überall gesehen mittlerweile. Ähm, und viele Bewegungen berufen sich auf diese Machtgefälle. Wir haben Feminismus, wir haben Rassismus dann haben wir natürlich das Problem, ähm, dass manche Gruppen doppelt belastet sind, zum Beispiel schwarze Frauen. Die haben es besonders schwer. Dann, Post Achso, ja. dann haben wir noch ähm, beim anarchistischen Denken ähm, Argumentationsketten verfolgt, die ganz klar und ganz hart sagen, dass, eine, dass, dass ah, die Bundesrepublik Deutschland ähm, nicht anarchistisch ist, also nicht die Freiheit des Einzelnen und die Solidarität der Gesellschaft, versucht zu optimieren, ähm, als Partei, Parteienlandschaft oder als, äh, ja, als, als ja, Parteienpolitik oder Parteienparlament, wobei die freiheitlich demokratische Grundordnung sowas eigentlich zulassen würde wie Anarchie. Ähm, wir haben noch festgehalten, dass ähm, liberaler also das Kapitalismus, liberaler Kapitalismus kennen wir halt so als äh, große internationale Konzerne und äh, den marktfreien Lauf lassen, das heißt, der Markt ist höher anzusehen als der Mensch. In der Hoffnung, dass die Ressourcen am besten verteilt werden, dass allen Menschen zugute kommt, können wir ja mittlerweile von empirischen Daten ausgehen, dass wenn man einen marktfreien Lauf lässt, dass Unwucht reinkommt, dass äh, ungerechte Verteilung reinkommt, die äh, sich verschlimmert und nicht verbessert. Ja, und der staatliche Kapitalismus ist eigentlich, ähm, wenn alles Eigentum dem Staat gehört und der soll sich darum kümmern, dass. Äh, eine faire Verteilung stattfindet, das funktioniert auch nicht. Auch empirisch bewiesen. Äh, ja, Und alle die können halt äh, den menschenwürdigen äh, Freiheitsanspruch nicht sichern. Das ist äh, sehr traurig, aber das ist halt unsere Aufgabe, in unserem Leben irgendwas zu finden, irgendwas zu suchen, was halt unsere Freiheitsansprüche sichert. Und wenn man gefunden hat, dass irgendwas nicht funktioniert, dann muss man die Ärmel hochkrempeln und was finden. Und im dritten Teil hatte ich nochmal ein bisschen drüber ram gerantet, dass es äh, Zwänge gibt, manche sind natürliche Zwänge und manche sind gesellschaftliche Zwänge. Ich habe das Bild benutzt von Regen und Spucke. Wenn man rausgeht und es regnet einem auf dem Kopf, ist der Kopf nass. Wenn man rausgeht und jemand spuckt einem auf dem Kopf, ist der Kopf auch nass. Das eine ist ein natürlicher Zwang, wenn es regnet, ist der Kopf nass. Das andere ist ein gesellschaftlicher Zwang. Man ist auf dem Kopf gespuckt worden. Und als Cliffhanger hatte ich auch irgendwann mal hier im Vortrag gesagt, die Frage ist, ähm, kann man feststellen, dass man gerade jemanden auf einen Kopf gespuckt hat? Weil, dass man gespuckt wird, ist sehr einfach dass man am Spucken ist. Das ist vielleicht nicht unbedingt so einfach. Jetzt möchte ich die Zusammenfassung nochmal zusammenfassen. Im Anarchismus geht es eigentlich um die Frage... oder Anarchisten können alle die Menschen sein, die die Frage hier ähm, beantworten können. Und zwar können Gleichberechtigte sich so organisieren und so zusammenleben, dass A, sie weiterhin gleichberechtigt bleiben. Ja, dass, ja mal, dass die Macht und die Verteilung von Macht und was zu sagen haben nie repressiv wird, zum einen. Und zum anderen, wenn die so miteinander arbeiten, können ja auch Ziele erreichen. Ich meine, es ist schön, wenn man zusammenkommt, Kaffee, äh, Kaffeekränze, ein bisschen schnackt, aber wenn am Ende irgendwie kein Ergebnis da kommt, dann hätte man auch eigentlich sein lassen können. Wer also meint, die Antwort auf diese Frage ähm, sei nein, der Mensch braucht einen Führer, der Mensch braucht eine höhere moralische Instanz, also Gott oder so, der Mensch muss sich vor sich selber geschützt werden, Überwachungsstaat. Äh, ähm, die möchte ich in die Schublade äh, führerprinzip erstmal reinstecken mit den Leuten diskutiert man solche Themen äh, anders, man muss anders herangehen, wenn man denn mit denen äh, diskutieren möchte. Ich persönlich habt ihr meine es ist als schwieriger erfahren. Wenn aber ähm, Leute sagen Ja, ich glaube an Gleichberechtigung, ich glaube, das ist ein Ziel, das man erreichen kann, es ist kein natürlicher Zustand, sondern ein gesellschaftlich wünschenswerter Zustand, den man als Gesellschaft erreichen kann, dann herzlich willkommen zum vierten Teil. Bei diesem anarchistischen Handeln möchte ich gerne alle das einschließen, was dieses eine anarchistische Gesellschaft entweder ermöglicht, unterstützt und erhält. Ich möchte aber die Behauptung aufstellen, dass man nicht sagen kann, wir, machen jetzt diese, wir drücken diesen Knopf und sagen der anarchistischen Gesellschaft, wie sie sich zu verhalten hat, und dann haben wir eine anarchistische Gesellschaft. Das Verhalten, ähm, gemeinschaftliche Solidarität, kommt aus der gemeinschaftlichen Solidarität heraus, nicht aus einem Befehl dazu. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Das Milchsäurebeispiel ist, dass Milch, egal wo ihr Milch auf dieser Erde abstellt, Milchsäurebakterien sind überall und die Milch wird kippen. Die wird, was ist das, Joghurtquark, äh, sauer. Die wird einfach sauer. Milch wird sauer werden. Und so möchte ich behaupten, ist das ein bisschen mit Anarchie egal, wo man die Gesellschaft hintut, Grundsätzliche Sachen sind anarchistisch, wie Freundschaft. Ähm, Liebe, Fürsorge, Mitleid, das ist, behaupte ich, in unsere Gehen irgendwie ähm, hineingelötet. Das funktioniert im Familienkreis, das funktioniert in so einem Clan. Die Frage ist, das funktioniert das mit Menschen, die wir überhaupt nicht kennen? Und vielleicht noch nicht geboren sind? Wenn wir also von einer anarchistischen Gemeinschaft sprechen, eine, eine, eine, Gesellschaft, eine Bevölkerung, die anarchistisch lebt, müssen wir, müssen wir gucken, was sind so die einzelnen Bauteile von dieser Gesellschaft. Ist ja nicht alles eine Suppe und gerade in Anarchie ist es auf keinen Fall homogen, sondern Anarchie lebt von Heterogenität. Umso plural, umso mehr umso Unterschiede da sind, umso solidarischer muss die Gesellschaft sich eingestehen, die, diese Unterschiede zu verteidigen. Und diese, das freie Ausleben von Unterschieden macht die Gesellschaft dann auch wieder vielfältiger und noch freier. Es gibt dann also die einzelne Person, dann gibt es für mich, wenn ich jetzt die einzelne Person wäre, die direkte Gemeinschaft, die direkte, entweder ihr, die in einem Raum seid, wir haben in einer direkten Wechselbeziehung, dann gibt es die Menschen, die ich seit ewig kenne, weil die mich vielleicht gezeugt haben oder mich unterrichtet haben und so weiter und so fort, mit denen habe ich eine Wechselbeziehung und danach wird es halt immer indirekter. Ich persönlich kenne Frau Angela Merkel, ich habe keine direkte Beziehung zu ihr, die ist zu weit weg, also einmal räumlich, Gedanklich bestimmt auch, und ähm, auch von der Macht her. Aber von, der, von, der, von dem Konstrukt her, dass alles irgendwie miteinander verbunden ist, ähm, stehe ich mit allen 80 Millionen Menschen in Deutschland und mit allen 7 Milliarden Menschen auf der Welt in Verbindung, indirekt. Und dann, wenn man schon so einen großen Schritt geht und sagt, ich möchte gerne ähm, für alle Lebewesen mitdenken, dass wenn ich aus Aussage kommt dass sie meinen, okay, den Planeten lassen wir bestehen, das, die haben eine coole Einstellung, die sind entspannt. Dann habe ich den letzten Satz noch mit reingeschrieben, ähm, alles was im Turing-Test besteht. Und der Turing-Test ist ja ganz einfach. Du redest mit einem Chatsystem auf der anderen Seite das chat ist entweder ein Mensch oder eine Maschine. Wenn du als Mensch das Gefühl hast, auf der anderen Seite ist ein Mensch, äh, dann hat das Ding den Turing-Test bestanden, wenn es eine Maschine war. Wenn es ein Mensch war, äh, ja. Also künstliche Intelligenz ist dann erfolgreich, wenn wir glauben, dass sie intelligent ist. Und ich glaube, alle das, die das erfüllen, die sollten bei unserer Anarchie auf diesem Planeten <lacht> mitspielen dürfen. Ähm, dann gibt es aber auch bei der Anarchie eine, eine zeitliche Dimension, die man, oder in der Gesellschaft, eine zeitliche Dimension, die man eingehen muss oder berücksichtigen muss. Ähm, es gibt einmal die Gegenwart, klar, und dann gibt es so, was morgen kommt, dann was in drei Jahren kommt, was in sieben Jahren kommt, weil diese Planungs Horizonte der Gesellschaft auch ähm, Zeit zum Atmen, Zeit zum Planen geben. Ja. Wie wollen wir mit der Energieversorgung umgehen, ist eine Frage, die sich eine Gesellschaft stellen muss, aber auch nicht morgen beantworten kann, sondern sie braucht halt ein bisschen länger dazu, sich umstellen. Es gibt nicht den Knopf, den man drücken kann und dann hat man auf einmal ein anderes System, sondern für, für, für gesellschaftliche Veränderungen braucht man halt auch Raum in die Zukunft. Und ähm, den Blick in die Vergangenheit habe ich deswegen genommen, weil es von der Longtime Now Foundation sehr interessante Podcasts gibt, die einfach versuchen, so Zeitspannen wie 400 Jahre als Menschheit oder tausend von Jahren als Menschheit zu überbrücken. Das heißt, dass man nicht heute irgendwas macht für seine Rente, sondern irgendwie eine Uhr erstellt, die in tausend Jahren noch äh, funktioniert. Und damit die Maschine, das Werkzeug, das man gemacht hat, ist in direkten Kontakt mit unserer Zukunft von tausend von Jahren tot sind. Ähm, wenn wir direkt anarchistisch handeln wollen, dann müssen wir halt die beiden Dimensionen mal zusammenführen und gucken, was man in dem Raum machen kann. Ähm, in einer anarchistischen Gesellschaft, in der Gegenwart zum Beispiel, mir persönlich ist sehr ja wichtig, die Frage, ob ich gerade atmen kann, weil davon in drei Minuten bin ich gehirntot. Trinken ist für mich auch wichtig. Ich glaube, das halte ich drei Tage aus oder der durchschnittliche Mensch. Dann sowas wie Essen, Kleiden, Wohnen, ist für mich persönlich direkt auch, sehr wichtig, aber ich kann auch mal einen Tag ohne Klamotten leben, solange ich irgendwie nachts ein Dach im Kopf habe oder was. Allerdings sind das dann, wird das halt komplexer und da hat man Vorteile, wenn man mit der Gemeinschaft lebt, weil die Beziehung untereinander hat der Gemeinschaft erlaubt, ist, dass der eine sich zum Beispiel aufs Essen zubereiten konzentriert, der andere auf, äh, auf Wasser heranholen sodass man gemeinsam mehr erreichen kann, besseren Lebensstandard sogar, ähm, als alleine. Die Konzepte, die ich jetzt hier ansprechen werde, kommen teilweise auch von der Transition Town Bewegung, die nicht Selbstversorger spielen wollen, die wollen sich einfach nur autonomer machen, von, von, von langen Handelsgruppen, ähm, Lieferzeiten, Liefer Lieferwegen. Die wollen vor Ort Essen anbauen, vor Ort Essen, Essen klar. Um, also dass der Produzent auch gleichzeitig Konsument wird. Entschuldigung. Und dann, ich weiß gar nicht, wo ich das herausgeeiert habe, aber die, die Bedürfnisse einer Gemeinschaft, damit die Gemeinschaft sich als Gemeinschaft versteht, hat nur zwei Teile, nämlich einmal die Kommunikation und dann die Koordination daraus. Also es können Leute, damals habe ich die Menschen nicht verstanden, bin gemerkt. In der Folie ist etwas interessant. Man kann nicht kommunizieren und nur reden, sondern alles, was man sagt, hinterlässt auch irgendwie eine Handlung oder was verändert uns so tief, dass man daraus ableiten kann: Morgen würde ich mich aufgrund dieses Gesprächs anders verhalten. Wenn man sich so ein paar Kommentare anschaut auf Twitter oder wo sonst wo, dann hat man nicht das Gefühl, dass, es, dass da Kommunikation stattfindet, die einen Effekt hat. Aber manchen Leuten tut es gut, einfach Druck abzulassen. Andere Leute tut es gut zu wissen, dass irgendwann irgendjemand vielleicht äh, was lesen kann. Ja, und Kommunikation brauchen wir uns, um selber zu koordinieren. Und da möchte ich nochmal einen Unterschied machen. Ähm, nehmt an, schließt eure Augen und seht, also diesen einen Punkt auf dem einem, auf einem weißen Hintergrund ist ein schwarzer Punkt. Und dieser Punkt sei ein Mensch. Und der kann in diesem Zustand ist also nur ein Mensch auf der Welt, und der kann nur machen und tun und lassen, was er möchte, und da wird dann ziemlich schnell irgendwann verhungern. Und das ist nicht unbedingt ähm, Anarchismus, ist das ist Freiheit. Dann, Vielleicht erinnert ihr euch zurück an den Politikunterricht in der Schule. Da wird äh, unsere Gesellschaftsform meistens als Pyramide dargestellt, dass unten halt das Volk ist, äh, dann kommen irgendwie die Bundesländer oder Kommunen und dann die Bundesländer und dann kommt das Land und dann kommt das Parlament und daneben ist noch der Bundesrat. Äh, ist aber definitiv über Pyramiden mich. Wenn wir jetzt unten ganz viele Punkte haben, die dann irgendwie mit ein bisschen weniger Punkten in der Stufe verbunden sind, die wieder mit ein paar noch weniger Punkten ganz oben verbunden sind, dann haben wir halt eine hierarchische Struktur. Und das ist auch keine Gesellschaftsform, die, ähm, die, die, die stabil ist. Kennen wir vielleicht aus ähm, Server Servernetzen, Servern-Kleinen-Netzen, die zent stark zentralisiert sind. Um so eine Gesellschaft, ähm, so, so eine Netzwerkstruktur rauszunehmen, reicht es ja, den zentralen Server rauszunocken. Und dann wissen die Kleinen schon gar nicht mehr, was sie machen sollen. Was, ähm, wenn, ich, wenn ich von Netzwerktopologien aus der Informatik äh, eine Gesellschaftsform ableite, ähm, möchte, um Anarchie zu beschreiben, will ich sagen, okay, distributierte Netze, wo jeder Knoten mehrere Aufgaben übernimmt und ähm, es eigentlich egal ist, wenn der Knoten ausfällt, weil alles herumgeroutet wird. Also das Bild des Internets ist da ganz okay. So, möchte ich äh, den J.M. Hickmann zitieren, der weise Worte gesagt hat, und zwar Management beginnt immer bei Self-Management und das hat eine sehr harte Sache. Umso freier man sein möchte, also umso geiler Projekte und Sachen man machen möchte mit anderen Leuten, umso härter muss man sich selber eigentlich kontrollieren und beobachten. Ähm, ich weiß nicht, wie frei ich bin, bis ich die Grenze gefunden habe, an der ich nicht mehr frei bin. Und ähm, da wir anarchistisches Denken, oder anarchistischem Denken in dem Teil dort, ähm, festgestellt haben, es gibt sehr viele Arten zu betrachten, bin ich da noch frei, äh, bin ich dort noch frei, wie sieht es aus, wenn ich... Gegenüber meinem Arbeitgeber, gegenüber meine der Familie, gegenüber der Religion und in der Gesellschaft gibt es halt sehr viele Grenzen und ich musste eigentlich immer alles testen und gucken, ob ich da frei bin. Sonst weiß ich nicht, ob ich frei bin. Wir brauchen so eine Art Erkenntnisprozess und dieser Erkenntnisprozess muss irgendwie repetitiv wiederholt werden. Ob ich jetzt einen Cronjob einrichte, der mir jede Minute nachschaut, <lacht> ob diese Grenze verschoben ist, ob, da, ob sich da was geändert hat oder ob ich das vielleicht ein paar Sachen alle drei Jahre oder 15 Jahre mache, ist eigentlich muss ich halt dementsprechend anpassen, wie wichtig das ist. Zum Beispiel sauberes Trinkwasser. Ist jetzt etwas, das, wenn ich Wasser trinke, ist mir schon wichtig zu testen, aber ich kann nicht immer den, den Labortest machen. Ich sollte aber vielleicht mein Verhalten über die Jahrzehnte so anpassen, dass ich nicht Trinkwasser verschmutze, weder für mich noch für andere. Ähm, bin ich frei gegenüber meinem Arbeitgeber? Wann werde ich ausgebeutet? Ist auch etwas, wo ich mir vielleicht jeden Tag sogar Sorgen mache. Wie benehme ich mich gegenüber meinen Freunden, äh, alkoholisiert oder was auch immer. Sollte ich dann mich immer hinterfragen, wenn ich am nächsten Tag wieder nüchtern bin, wie ich mich verhalten habe. Wie viel Zeit habe ich eigentlich, um was zu machen? Was fange ich mit meiner Zeit an? Plane ich meine Aktion? Weiß ich, was für Ressourcen ich habe? Wie ich mit meinem Geld umgehe? Weiß ich, was am Ende des Monats fertig ist, also übrig bleibt am Geld? Wie verwende ich das Geld, Geld generell? Ähm, ich bin ich bei einer Bank, die dafür bekannt ist, in Rüstungsgeschäfte einzusteigen. Ähm, ich nenne jetzt keine Namen. Oder gehe ich zu halt so einer anderen Bank, die teurer ist, aber dafür ähm, diesen Scheiß nicht macht. Das sind alles Möglichkeiten, die man erst dann angehen kann, wenn man sich selber genau analysiert hat. Deswegen diese ständige Feedback-Schleifen über alles, was Freiheit betrifft. Und ähm, aus der Wirtschaftsinformatik gibt es so also ein Rahmenmodell, äh, das heißt Covid. Das wird in Unternehmen eingesetzt, um... Ähm, ja, um die IT eigentlich zu managen, mit äh, Feedbackschleifen, das ist ähm, relativ komplex. Aber ich habe es in meinem Studium halt kennengelernt. Ich finde es gar nicht mal so schlecht. Ein paar Sachen davon habe ich sogar für den Hackspace in Sieben ähm, übernommen. Einfach nur damit Informationen die ganze Zeit fließen und man weiß, dass man nächsten Monat noch Strom kriegt. Ist im Hackspace gar nicht mal so uninteressant. So, also Fragen, wie kann ich atmen? So eine offentliche feedback das wird uns sofort auffallen, wenn ich atmen kann, das ist lebensgefährdend. Und wenn das nicht ginge, wenn ich wüsste, dass morgen halt sagen wir, Tschernobyl geht wieder hoch, dann wüsste wir so ziemlich genau, wie lange es dauert, bis unsere Luft einfach verseucht ist und wir vielleicht nicht atmen können oder was auch immer. In, diesem, in dieser Aufstellung möchte ich einfach nur darauf hinaus, dass es lebenswichtige Funktionen gibt. Und dort ist jeder sich selber erstmal am nächsten. Aber wenn das für ihn gesichert ist, auf eine gewisse Perspektive hinaus, dass es wichtig ist, auch zu gucken, ob die anderen das können. Ähm, weil wenn ich die letzte Flasche Sauerstoff habe, das Lager an Sauerstoff für die nächsten zwei Jahre, für mich persönlich ausreichend, aber draußen sind, weiß ich, die 80 Millionen Leute, die keinen Sauerstoff haben, dann muss ich mir was einfallen lassen, weil sonst bin ich tot und die 2000 Flaschen sind woanders. Man muss also schon irgendwie ein Gefühl fürs Teilen bekommen. Wobei der Mensch auch sehr gut darin ist, ähm, festzustellen, okay, das hat er verdient. Er hat eine gute Sache gemacht, es ist okay, Der darf das haben. Ich bin jetzt nicht sauer oder ich bin ein bisschen eifersüchtig, aber es, ich kann verstehen, warum er mehr hat als ich. Ich glaube, die, die Spanne ist 1 zu 4. Also Leute können irgendwie nachvollziehen, wenn eine andere Person das Vierfache von dem hat, was die Person selbst hat. Alles, was darüber hinaus ist, ist nicht mehr nachvollziehbar für die. Und dann fangen halt solche Sachen an wie Neid, äh, Autolack an und so an. Das ist aber gilt für Trinken. Trinkwasser ist sehr wichtig. Es gab ja schon die ersten Kriege in Nordafrika äh, um Trinkwasser. Was hier nicht so unglaublich... Also ich habe mir noch keine Sorgen gemacht ich muss Trinken und dann Essen. Das sind, ich glaube, Atmen, Trinken, Essen sind so die Grundfunktionen. Wenn wir die gesichert haben als Mensch, wenn ich weiß, dass mein Gegenüber ähm, in Ruhe atmen kann, in Ruhe trinken kann, in Ruhe essen kann und weiß, dass das einen Monat mindestens so geht, weitergeht, dann kann man mit der Person reden und zwar ziemlich alles, dann kann man auch mit der Person planen, weil die nicht etwas erfährt, das ähm, Überlebensangst ausmacht. Weil in der Überlebensangst möchte ich mal behaupten, verhalten wir uns ähm, höchst egoistisch, wir wollen überleben, wir müssen überleben und dann ist ein gesellschaftliches Zusammenarbeiten sehr schwierig. Das heißt, wenn man gesellschaftlich arbeiten möchte mit Leuten, sollte man die zuerst mal äh, Fenster aufmachen, frische Luft, dann denen was zu trinken geben und äh, vielleicht was zu knabbern, damit jeder Mensch weiß, okay, ich bin eigentlich satt und das habe ich auch nicht und eigentlich schön zu atmen und jetzt kann ich mich mal mit diesem Typen da befassen, mit diesem Thema, äh, mit diesem Problem, ohne dass dann Leute dann direkt ein ähm, Raster kriegen. Wenn man das jetzt aber alles testen will, ähm, wenn man erstmal guckt, wenn man sich immer kontrollieren möchte, wie frei bin ich, kann ich noch freier sein? kann ich anderen in ihrer Freiheit unterstützen oder befreien zum Beispiel, und gibt verschiedene Möglichkeiten, Sind wir später, kommt ein Haufen Scheiß, der zu überwachen ist. Ja? Und das ist halt doof, wenn man vor lauter Controlling weder strategisch noch operativ arbeiten kann, weil man die ganze Zeit nur am Nachmessen ist, was möglich ist. Da gibt es halt aus der IT sehr verschiedene, verschiedene Lösungen, das zu machen. Es das heißt auch immer Self-Measuring Self oder so, das ist, man fotografiert halt, was man isst und speichert das auch in eine Cloud rein, oder was man getrunken hat. Leitet davon ab, ob man äh, sich gesund ernährt hat, ähm, ob man seinen Diätplan eingehalten hat. Ähm, es gibt ja lauter Möglichkeiten. Ich persönlich habe diesen Task, Task Warrior empfohlen bekommen, das ist ein Tool, ähm, in dem ich jetzt ähm, die ganzen Ideen und anarchistischen Fragen, die so sind, hineinschmeiße und versuche halt mein dieses Self-Management, sich selber zu verwalten, irgendwie einen Überblick zu bekommen von tausend Sachen, die möglich sind, die seht ihr gleich noch, ähm, überhaupt ein Gefühl der Kontrolle zu haben, um das anzugehen, um zu wissen, okay, ich habe heute noch zwei Stunden Zeit und ich kann das oder das machen, aber vielleicht sollte ich nicht auf Program abhängen oder Reddit oder sonst was. Ähm, das Programm kann ich halt nur empfehlen. Es wie ein Graph aufgebaut, es gibt viele Tools, die man noch hinplanen kann. Man kann Prioritäten setzen, das Ding errechnet Prioritäten. Das hat mir, ähm, dieses, diese Taskboard hat mir echt ein Gefühl von Selbstkontrolle gegeben. Also jetzt nicht mal von einem Projekt zum nächsten herzen, sondern eigentlich sagen, okay, ich habe jetzt Zeit, ich ziehe die anderen Projekte vor, dann habe ich das weggearbeitet und auf einmal habe ich irgendwie mehr Zeit für Kram. Für ähm, ich werde jetzt im Folgenden so ein paar Themen ansprechen und was man, wenn man anarchistisch handeln wollte, äh, machen kann. Ja? Ähm, wie gesagt, anarchistisches Handeln hier ist halt in Gesellschaft, die Solidarität, äh, das Teilen miteinander, aber auch gleichzeitig seine eigene Freiheit zu er ähm, erhöhen. In anarchistischen Handeln konnte man zum Beispiel, wenn es ums Essen geht, entweder Oldschool-Containern gehen, das heißt also an die, die weggeschmissenen Lebensmittel nachts hinten ran äh, und sich das Essen wieder rausholen. Das war äh, A, spannend, weil es ein Abenteuer ist, und ist ein bisschen kriminell auch, äh, es ist dunkel. Ähm, dann ist es eine politische Aussage, hier wird so viel Essen produziert, zu viel Essen produziert, ähm, das muss nicht weggeschmissen werden. Ich kenne ein Zitat aus einem Film, das sagt, dass in, in Wien, der größten Stadt Österreich, jeden Tag so viel Brotwaren weggeschmissen werden, wie in Gras, das ist die zweitgrößte Stadt, an einem Tag gegessen werden. Äh, ich weiß nicht genau, wie viel in Graz an Menschen wohnen und wie Brot das ist, aber ähm, in dem Film fahren dann zwei große Sattelzüge mit mit gebacken dran vorbei. Und zu bedenken, dass das alles weggeschmissen wird, das ist dann schon ein bisschen, das macht nachdenklich, weil sagen wir, vor 70 Jahren ist sowas nicht gegeben. Dann kann man natürlich auch oldschool-mäßigen Gemeinschaftsgarten machen oder generell, bei sich zu Hause laute Sachen anbauen. Ich habe jetzt mittlerweile aus Versehen eine Avocadopflanze, die so hoch ist. Ich fand das cool, bis ich mal nachgelesen habe, was ich da eigentlich anbaue. Also die Aufklärung gilt auch für einen selber. Ein Avocado pflanzt braucht 15 Jahre, bis sie Früchte trägt. Das heißt, man muss auch in die Zukunft blicken. In 14 Jahren hatte ich dann den Vortrag über Avocado. <lacht> gerne bei euch. Aber Kräuter, Tomaten, Paprika wachsen in der Wohnung ohne Probleme. Und aus irgendeinem Grund, in der BG, in der ich wohne, ist es eher immer ein bisschen muffig. Ein bisschen wärmer und ein bisschen feuchter. Ich glaube, da kann man ganz gut Tropenpflanzen anwachsen. Das nächste, was ich dann ähm, als anarchistisches Handeln im Bereich Essen sehe, ist Foodsharing. Ähm, geht so ein bisschen vom Punkt, äh, Lebensmittel schmeißt man nicht weg. Ähm, so, okay, wir nutzen jetzt das Internet, was uns ja alle irgendwie miteinander verbindet und kommunizieren einfach. Ich fahre in Urlaub und ich habe noch zwei Kilogramm Äpfel oder was auch immer. Man setzt es online, andere Leute sehen das. Sehen, wie weit entfernt das ist, dann spricht man sich ab und dann gibt es es halt machen kann. Ein paar Leute wollen Geld dafür haben, die meisten sind froh, wenn es einfach äh, nicht weggeschmissen wird. Und dann kommt lebensmitoletten.de. Das ist ein Verein, der sich aus der Containerszene erstmal rausgezogen hat, glaube ich. Nee, aus der Foodsharing, auch von foodsharing.de kommt. Und die machen eigentlich ein legales Containern. Und ich bin sehr froh, dass ich die gefunden habe. Die sind strikt organisiert weil diese Organisationsform wird gesetzlich in Deutschland verlangt. Jeder, der damit machen möchte, ein Lebensmittelretter sein möchte, unterschreibt einen Haftungsausschluss, das ist das Rechtliche. Dann gehen die Leute, die sich finden, in die Filiale rein, also bei Tag vorne, nicht nachts hinten an die Müllton, bei Tag vorne rein. Vielleicht äh, rasieren die sich, keinen Anzug und so weiter und so fort, möchten gerne den Geschäftsführer sprechen und sagen, hi, wir haben ein tolles Angebot, das Sie nicht ablegen können. Wir können dienstags zum Beispiel, wenn Ihnen das passt, oder an einem Tag in der Woche vorbeikommen und wir können Ihnen so und so viel Kilo an solchen Waren abnehmen, die Sie dann nicht wegschmeißen müssen zum Vernichten. Wir würden das Essen dann weiterverteilen. Wir werden jetzt in Siegen im Hasi diese Argumentationsketten nochmal ein bisschen durchspielen, weil die erste Frage ist, warum würde ein Lebensmittelnach oder Filiale die Sachen eigentlich verschenken wollen? Es nimmt auch Geld weg. Es gibt ein paar Gründe, ein paar Gründe sind auch ähm, aus der Bewehrdecke. So eine Refood-Mülltonne Refood-Mülltonne kostet natürlich Geld. Lebensmittel vernichten ist nicht kostenlos. Wenn die Filiale das nicht in die Mülltonne tut, sondern den Lebensmittelrettern gibt, sparen sie definitiv ihre Kosten ein. Sie minimieren ihre Kosten. Das andere ist ein weicher Faktor. Ich glaube, der wird aber auch immer wichtiger. Die dürfen sich zum Beispiel ein einen Aufkleber an den Eingangsbereich setzen oder dürfen auch mit der Tatsache werben, dass sie ihre Lebensmittel nicht vernichten, sondern dass sie einfach äh, zu guten Zwecken oder weitergeben. Das ist eine soziale Corporate Social Responsibility, ähm, mit der sich viele Unternehmen ähm, natürlich auch ähm, miteinander, äh, auseinandersetzen müssen, dass sie heißt, diesen sozialen Orden sich an die Brust hervornehmen. Es gibt noch ein paar andere Argumente. Wie gesagt, üben tun wir das erst morgen und ähm, ich erhoffe mir davon eigentlich eigentlich sehr viel. Der Unterschied zum Beispiel bei Lebensmittelrettern ist, jeder kann die Lebensmittel bekommen. Wir haben auch, äh, jede Stadt hat eine Tafel und wer den v -V blog gelesen hat, weiß, dass der Dachverband Deutsche Tafeln und so weiter, und so. also dieser ganze Tafelbereich ist eigentlich nicht einheitlich geregelt. Und Tafeln gibt es nicht dort, wo Bedürftige sind, sondern dort, wo Spender sind. Das heißt, wir haben ein logistisches Problem. Die Lebensmittelretter arbeiten ähm, vernetzt untereinander, miteinander. Ähm, verteilen das, die haben eine, eine flachere Hierarchie. Ich glaube, da kommt mehr Gerechtigkeit herum. Vor allem, wenn man zu einer Tafel hingeht und müsste dann quasi seine Bedürftigkeit feststellen. Du kriegst nur was zu essen, wenn du einen Schrieb bekommen hast, dass du bedürftig bist. Was fraglich ist mit der Menschenwürde, zu sagen, mir geht es dreckig, ich, aus irgendwelchen Gründen, selbst verschuldet oder zweimal falsche Entscheidungen getroffen und dann kommen zweimal Glück Unglück dazu. Bei den Lebensmittelrettern läuft das sehr viel menschlicher, sehr viel Gesellschaft, also gemeinschaftlicher ab. Ich habe Hunger, <lacht> könnt ihr mir was geben. Oder, ach, heute hätte ich mal wieder Lust auf Walnüsse, habt ihr noch Walnüsse? Ähm, und diese Lebensmittelretter-Menschen sind auch dafür bekannt, dass sie halt Sachen abholen und feststellen, wow, wir könnten eigentlich Gemüseauflauf machen. Und dann wird halt gemeinsam gekocht, und dann wird gemeinsam gegessen, alle Leute können zum Essen kommen, hoffentlich werden mehr als eine Person abspülen und dann hat man über das Essen diesen Zusammenhalt aufgebaut. Ja, diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt ist ja auch ein Ziel von Anarchismus. Und dann habe ich vorhin kurz nochmal Säulend angesprochen. Das Problem ist, dass wenn man sich nicht ordentlich organisiert, so wie ich heute Morgen, den ganzen Tag bei Burger King ist. Ich bin hier hingereist, bei McDonalds und so weiter, weil ich halt nicht die Zeit hatte und um den nüchternen Kopf mir zwei Äpfel einzupacken, ein bisschen Salat und so. Natürlich kann man in der Gesellschaft, kann man ein bisschen Geld hat, ein bisschen rumlaufen und dann gibt es halt Fastfood-Clippen. Das ist nicht unbedingt das gesündeste Essen. Und wenn es zu einem Lifestyle wird, dann ist das vielleicht nicht der gesündeste Lifestyle. Jetzt hat ein amerikanischer Mensch halt gesagt, okay, ich mache mir einen Brei zusammen, wo alles drinnen ist, was mein Körper braucht. Und wenn ich in der Situation bin, dass ich keine Zeit zum Kochen habe, keine Zeit auf den Wochenmarkt zu gehen für frisches Gemüse und keine Zeit halt für dieses in der Werbung immer ideal typisierte gesunde Essen mit Fitness und Nüssen und allem, was man braucht, dann habe ich halt diese, diese Pampe, weil es sieht wirklich aus wie eine Pampe, auf Soja basierend. Und esst die. Das ist immer noch besser als äh, Trash Food, wird es ja auch genannt, zu essen. Und der Körper kriegt genau das, ähm, kriegt halt das, was er so braucht. Ähm, kommen wir zu Geld. Geld ist natürlich immer ähm, beim Anarchismus ein sehr interessantes Thema. Der erste Schritt, den man machen kann, und der ist relativ einfach, ist man ein wechselt zur Ethikbank. So einfach ist der Schritt nicht, weil es ist. Äh, mich hat es erstaunt wie viele Leute mir auf einmal kein Geld mehr abziehen konnten und denen musste ich alle meine neue Kontonummer geben. Aber gut, ich meine, dem fällt das auf, dass da kein Geld ist und äh, dann kriegt man einen Brief und dann ruft man die an und dann ist es okay. Bei den Ethikbanken ist es aber, also es ist nicht die Musterlösung, es ist ein, ein besserer Schritt, es ist weniger sündhaft. Ähm, und Ethikbanken haben häufig auch, also wenn ihr Ethikbank äh, googelt, findet ihr zum Beispiel die GLS-Bank äh, und zwei andere sehr weit oben. Die, die, die geben einem die Wahl, worin sie das Geld investieren. Ne? Und wenn da steht, und äh, da wird nie stehen wie, weiß ich nicht, Gasangriffskartuschen oder sowas, sondern sowas wie Bildung oder äh, Solarenergie, aber auch sowas, ich weiß gar nicht, Hämopathie zum Beispiel, ja, oder Esoterik. Ja, da muss man halt aufpassen, weil die werden halt mit dem Wechsel auch irgendwo ein bisschen unterstützt. Ähm, Habe ich mir schwer getan, aber es ist halt immer noch besser als... Ähm, in eine, das Geld bei einer Bank zu haben, ähm, die vielleicht in, in, in Waffen investiert. Und ähm, ich, ich bin in einer traurigen Situation. Auf also jeden mein, mein Vater und mein Bruder reisen sehr viel. Ähm, mein Bruder war in Afghanistan geschäftlich. Und es wird mich echt umbringen. <lacht> also wenn die Munition, die ihn tötet, in Deutschland hergestellt wurde und ähm, meine Zinsen quasi finanziert, das ist irgendwie, dann hätte ich auch gleich umbringen können weil ich das nicht mache und möchte auch nicht, dass die Bank das macht. Ja. Und dann gibt es halt auch so eine Idee, wie Regionalgeld implementieren. Der Versuch ist hier, dass, es, dass das Geld natürlich irgendwie so ein Austausch von Versprechen und Energie ist und wenn man Regionalgeld hat, erhöht man die Wahrscheinlichkeit, dass man das Gegenüber persönlich kennt oder dass die, die Kanten bis zu Personen relativ gering sind und Geld nicht irgendwo landet, wo es nicht arbeitet. Das ist ja die Eigenschaft bei Kapitalismus. In Kapitalismus ist es okay, für, für keine Leistung Geld zu bekommen. Ja? Ein Vermieter muss nicht hart arbeiten oder arbeiten, um die Miete in Anspruch zu nehmen. Wenn jemand natürlich mit einem Haus reparieren und so. aber es hat keine Leistung an sich. Genauso wie Zinseszins oder Zinsen bei der Bank. Der Kapitalist sagt, es ist okay, dass ich für keine Arbeit irgendwelche Art, also nicht die klassische Arbeit ähm, am Fließband arbeiten, aber auch nicht die Arbeit von Erziehung von Kindern und so weiter und so fort. Das ist Arbeiten. Für es nichts tun, Geld zu bekommen. Das ist bei, für den Kapitalisten in Ordnung. Ähm, Regionalgeld würde halt sowas sehr schwer unmöglich machen. man Regionalgeld kann man sagen, Zinsen funktionieren hier nicht. Das Kleiden, äh, Kleidung ist natürlich auch etwas, was sich in unserem Welthandel ähm, relativ negativ aus auswirkt. Ich weiß nicht, ob jemand ähm, diesen, diese Demo gegen H&M verfolgt hat vor ein paar Jahren. Das Hemd, das T-Shirt für 5 Euro oder 4,99 Euro. Und dann haben sie halt aufgerechnet von diesen 4,99 Euro, wie viel bei H&M bleibt, in Deutschland. Dann an äh, in in dem Konzern, da wie viel der Logistiker bekommt, die äh, T-Shirts nach äh, nach Deutschland zu bringen, von ich glaube China war das, in irgendwelche Sweatshops. Und dann bleibt am Ende ein Betrag, der so gering ist, ich glaube es waren wenige Cent. Und der geht natürlich auch nicht den Arbeiten zu, ähm, zu sondern bleibt dann, weiß ich nicht, eher bei dem Vorgesetzten. Also Kleidung ist echt äh, ein Problem finde ich persönlich, und meine Lösung ist halt Secondhand. Am Anfang hat es mir irgendwie wehgetan, dass ich Klamotten habe und ich gebe die weg for free, so, Set, diese, diese Kleidersammelcontainer, nutzen die Kleider ja nicht, um, um irgendwie Leuten die Kleider zu geben, also einige ja Teile davon schon, aber die meisten werden halt irgendwie zu Stofflappen verarbeitet, oder was auch immer, und das war auch nicht Sinn und Zweck davon. Ich bin ich Second Secondhandler gegangen. So, ich sage, hier, ich gebe euch meine Klamotten. Ich will dafür 15 Euro haben. Und ihr sagt, sorry, so läuft das nicht. Also Second ist, du gibst das ab und du kannst besser schlafen und das sollte dir genug sein. Damals war es mir nicht genug. Ich habe die Sachen wieder mitgenommen und so. Es gibt mittlerweile auch einen anderen, einen Online Händler. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber man klickt, welche Klamotten man abgeben möchte. Die Klamotten haben eine gewisse Punktzahl. Die Punktzahl, wenn der Kiste voll ist, irgendwie mindestens 12 Kilogramm schwer werden die, ähm, die Klamotten, die Punktzahl in Geld umgewandelt und dann kriegt man per E-Mail einen, einen Lieferschein, den man wir ihn ähm, zugeschickt. Ich glaube, wenn man sogar über 15 Kilo kommt, ist das äh, Versenden, die Versandkosten kostenlos. und Die kriegen das, die schauen sich das an und wenn das alles in dem Rahmen ist, wie man es beschrieben hat, wie die Punkte vergeben wurde, bekommt man auch das Geld. Kann jetzt nicht reich davon werden, aber so, weiß ich, ein Zehner, 20 Euro, das ist nicht schlecht. Ähm, es tut mir leid, dass ich den Namen nicht gefunden habe. Und dann die Änderungsschneiderei oder selber machen. Das äh, führt zu so sehr lustigen Clownskostümen, wie ihr hier sehen könnt, lauter flicken. Ähm, aber man lernt dann zum Beispiel auch das Nähen, Kreuzstiche und so. Das ist sehr cool. Und wenn man zur Änderungsschneiderei geht, ist meistens die Änderungsschneiderei direkt nebenan. Ähm, man man stützt also ein bisschen so die, lokale, die lokalen Marken. Kommen wir zu Steuern. Steuern deswegen ein sehr interessantes Thema, weil ich mich gerade durchgezwungen habe. Ich, dem Steuersystem in Deutschland wirft man vor, dass es komplex ist und kompliziert. Und daraus leitet man auch, dass es ungerecht ist. Ja? Wenn man einen Vorteil aus wenn man jemanden für Dumm verkaufen will, dann sagt man: Ah, es ist so kompliziert. Ich muss das in deinem Namen machen. Vertrau mir. könnte, ich würde dich nie betrügen. Ähm, und damit bedrohen. Das ist der Vorwurf, dem Steuersystem halt gegenübersteht. Und Wer viel verliest, weiß, dass hin und wieder mal ähm, Konzerne, ich glaube, das Fachwort ist aggressive Steueroptimierung betreiben. Steueroptimierung, also das mit Steuerzahlen, zahlen, dann gibt es Steueroptimierung, dann gibt es aggressive Steueroptimierung. Und umso mehr nach rechts, ich hier zeige so aggressive Steueroptimierung, umso ist alles legal übrigens, ja. Aber moralisch ist es nicht mehr tragbar. Ähm, und Irland hat dann wohl, es gibt den Irish Sandwich oder Double Sandwich, wo über acht Länder und Irland ein ein, ein, Konstrukt, ein steuerliches Konstrukt aufgebaut wird, dass man statt, weiß ich nicht, sind das 40 oder 50 Prozent, nur noch 2 Prozent Steuern zahlt. Aus der Sicht einer Firma gibt das natürlich Sinn, alles, was ich an Steuern zahle, ist weg und es ist eigentlich betriebswirtschaftlich gesehen ein Verlust. Wenn die Leute in der Firma aber nicht auf den Trichter kommen, dass ähm, ihre Arbeitnehmer das öffentliche Nahverkehrssystem nutzen oder das Straßensystem, Infrastruktur, das Gesundheitssystem, öffentliche Bil äh, Bildungssystem, öffentliche Sicherheit, dass das auch was kostet, dass man das nicht externalisieren sollte, ähm, dann sind es einfach Arschlochunternehmen, das kann man nicht anders sagen. Ähm, diese, dieser Trend hin zum CSR, Corporate Social Responsibility, versucht ja diesen Unternehmen, also es gibt Unternehmen, die sagen, okay, wir sehen unsere Verantwortung, dieser Infrastruktur, der Gesellschaft und äh, dem Steuerstaat da gegenüber. Ähm, wir möchten sie erfüllen. Also einem Unternehmen vorzuwerfen, es arbeitet unsozial auf Twitter, ähm, das zu argumentieren, politischen Druck aufzubauen, kann funktionieren, muss allerdings nicht. Meine Idee ist also, also dann habe ich noch fest, irgendwann die Behauptung aufgestellt, dass Steuerberater. Vom Verhalten, nicht als Person. Es können wunderbare Familienväter oder Mütter sein. Vom Verhalten sind Steuerberater gesellschaftsschädlich. Warum? Wir haben Lehrer zum Beispiel, wir haben Beamte, wir haben Polizisten. Die bezahlen wir aus unseren Steuern. Und die, von denen kriegen wir was. Äh, entweder Bildung oder öffentliche, äh, öffentliche Sicherheit genommen. Der Steuerberater wird auch aus unseren Steuern bezahlt. <lacht> ähm, weil eigentlich muss das Unternehmen das Geld in den Steuersack reintun. Und dann wird ein Beamter bezahlt, der uns zugute kommt. Jetzt kommt der Unternehmensberater dazwischen. Das heißt, das Unternehmen zahlt den Steuerberater, äh, ja, das Unternehmen zahlt Steuerberater. Das Unternehmen zahlt weniger Geld in den Steuersack. Und dieses weniger ist eigentlich das, was der Steuerberater dann kriegt oder sein Gehalt. Wir verzichten also auf Steuern, die er zum Teil bekommt. Und es ist interessant, dass wir also quasi am Berufsstand, und das ist nicht der einzige Berufsstand übrigens, dass wir also Verhaltensweisen in der Gesellschaft dulden, die uns schaden. Auf der anderen Seite wissen wir alle, dass Rauchen schädlich ist und immer und wieder brauche ich sogar nicht eine Zigarette. Aber wenn man clever wäre, wenn man, wenn man moralisch argumentieren wollte, müsste man auch sagen, das Verhalten eines Steuerberaters ähm, ist gesellschaftsschädlich. Da habe ich mit Steuerberater darüber gesprochen. Und es gibt zwei Arten von Steuerberatern. Die einen, die sagen Ja und die anderen, die sagen Nein. Und ähm, die Steuerberater, die Ja sagen, die sind sehr interessant ähm, zu besprechen. Also erstmal möchte ich behaupten, jeder Steuerberater ist clever. Das Steuersystem ist komplex und man muss eine Grundintelligenz haben, ein Verständnis da durchzublicken. Ja, das ist anspruchsvoll. Wenn wir diese Steuerberater, haben, habe ich von den Ja-Sagern bekommen, die haben gesagt, also eigentlich, weil wir gesellschaftlich schädliches Verhalten haben, machen, war der Vorschlag von ihm, zu sagen, okay, eigentlich müsste es dann auch okay sein, dass ich aufhöre Steuerberatung zu, zu machen. Ich kriege, weiß ich nicht, fünffachen Arbeitslosengeld 2, vom Staat bezahlt, Und weil ich die Steuer nicht mehr optimiere oder aggressiv optimiere, kommen ja sowieso mehr Steuern beim Steuersäckel an. Ich brauche nicht mehr zu arbeiten. Das war sehr clever argumentiert. So, der Steuerberater, den könnten wir eigentlich auch mit ähm, könnten wir kostenlos Geld geben, ähm, wir könnten das finanzieren. Die andere Sache bei den Steuerberatern ist, dass es äh, das den Ethos gibt, einen Steuerberater oder bei Anwälten gibt es den Ethos auch, häufig auch bei Ärzten, die sind sich in der Pflicht, eigentlich alles zu können. Ja, so, egal, ob das jetzt ähm, ein, ein Zahnarzt ist oder ob es ein Getränkehändler ist, jeder sollte zu zum Steuerberater kommen können, und der Steuerberater gibt ihnen immer die Musterlösung. So macht man das. Weil es halt so komplex ist, hat es eine Spezialisierung gegeben von Steuerberatern, die sich ich, auf Berufsgruppen spezialisieren, und dort hat auch diese eine, also Steuermodelle aufbauen, die ähm, Steueroptimierung sind. Also sagen, okay, ähm, es hat hier ja mein Steuergesetz gegeben, mit der Interpretation, dass Steuern gezahlt werden. Hier hat es ein anderes Steuergesetz gegeben, auch mit der Interpretation dass Steuern gezahlt werden. Aber wenn man die zusammenfügt, dann wird das nicht zu einer Mauer, sondern mehr so zu zwei Schweizer Käse, die man zusammenschiebt. Und es sind halt Löcher drin, in der Kombination gibt es halt Ungereimtheiten und in diese Grauzone, äh, die nutzt man aus um Steuern zu optimieren. Da kommt ein, ein, ein Steuerberater, der Ja sagt, der versucht für alle da zu sein, kommt von alleine nicht drauf, so viel Zeit hat er nicht, da kommen halt nur die Spezialisierten drauf. Und die muss man sich auch leisten können, weil für ihre Dienstleistung war sehr mehr Geld. Wir, wir leisten uns also gerade ein System, ein Steuersystem, in dem es sehr viele Schlupflöcher gibt und wir leisten uns auch, dass wir nicht genug Finanzbeamte haben, die wie die Katze vom Mauseloch vor all diesen Schlupflöchern stehen, um zu gucken, was da los ist. Jetzt gibt es aus der bedingungslosen Grundeinkommensszene, aus der Szene der, ähm, der Leute, die keine Einkommenssteuer mehr zahlen wollen, sondern die Mehrwertsteuer verdreifachen wollen, oder was auch immer. Ähm, ja, dieses Argument, wir verzichten auf alle Steuern und äh, machen noch Mehrwertsteuer, die dann halt sehr, sehr hoch ist. Dann hätte man nämlich noch ein Schlupfloch und da stellst du Finanzbeamten vor und gut ist. Das würde sehr vieles erleichtern, aber dann kommen Leute und sagen, ja, aber es ist ungerecht, dann würden ja die, die konsumieren, mehr bestraft werden als die, die nicht so viel konsumieren, und so. Ähm, ist die Frage, ob das System nicht gerechter ist als das, was wir jetzt haben. Die Lösung dafür für Anarchisten ist eigentlich okay, ähm, wir machen uns jetzt, wir machen, jeder macht sich zum Spaß eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts auf, eine Steuernummer. Jeder macht sich äh, selbstständig, in einem gewissen, also bis zu einem gewissen Betrag darf man halt verdienen, ohne dass die Steueraufgaben zu groß werden. Und ähm, beschäftigt sich mit diesen Formularen und so. Und dann werden eine Sache wir sofort auffangen. Das Finanzamt, die Leute, die im Finanzamt arbeiten, sind die freundlichsten Menschen überhaupt. Mir hat später eine Finanzbeamtin gesagt, ähm, wir sind übrigens auch verpflichtet, ihnen zu helfen. Wir sollen es nicht beraten, aber wenn sie das, die Sprache, den Jargon nicht verstehen, gerne helfen wir ihnen. Ja? Und ich hatte eigentlich immer gedacht, so, der Finanzbeamte ist der Feind, so ein bisschen. Das ist Bullshit. Das ist freundlich, liebevoll, verständnisvoll. Äh, ich habe ein paar Mal angerufen und gesagt, ähm, ich bin heute krank, ich kann die, Steuer, die Steuererklärung nicht einreichen, können sie noch eine Woche geben. Ja? Und so weiter und so fort. Und es hieß immer, ja gut, dass sie mich informieren, weil die haben auch keinen Bock, Bock die immer diese diese Briefe zu schicken. Und ein informierter Finanzbeamter, äh, ist, also, das ist ein Vorurteil, das ich einfach mal weggelassen habe, Finanzbeamte helfen beim Ausfüllen von Steuerformularen. Ähm, das fände ich super. Ähm, wie es jetzt abläuft, ist, ähm, damit wir nicht merken, wie ungerecht unser Steuersystem ist, ähm, wird der Angestellte damit gar nicht konfrontiert, weil der Arbeitgeber bezahlt äh, im, damit, in der Buchhaltung Leute, die das, ähm, die Einkommensteuer für die Arbeitnehmer ausfüllen. Das ist interessant. Wir haben ein ungerechtes System und wissen nicht mal was davon. Und ähm, dann in, einer, in einem Forschungsansatz, ähm, weil ja alles jetzt distributiert wird, ja, dezentral und so weiter und so fort, ähm, bin ich gefragt worden, wie könnte man denn diese Dezentralitätssachen, die ich ähm, später noch erwähne, wie könnte man damit auch Steuern zahlen, ob das möglich ist. Und ein paar Leute haben gesagt, äh, das ist total Schwachsinn aber dezentrale Steuerzahlen, das ergibt für mich, ich, ich kann mir nichts darunter vorstellen, deswegen möchte ich mehr darüber wissen. Achso, übrigens, unser Steuersystem ist solcher derart gestaltet, dass wir, wenn wir unseren Bürgermeister und so weiter darauf ansprechen, die können nichts dagegen machen. Selbst, wir können hochgehen bis zur Bundesebene, die sind auch nicht dabei. Man müsste Druck aufbauen auf EU-Ebene und das ist das Interessante, dass sie, dass die Rechtslage, so das europäische Konstrukt, so gestaltet ist, dass die international agierenden Konzerne sehr viele Freiheiten haben, ja, die haben da ihr Lobby ähm, gut arbeiten lassen, und das ist denen alles geschützt, aber es gibt auf EU-Ebene noch nicht so etwas wie ein Menschenrechtskatalog, der verabschiedet wurde für uns, oder dass die EU sagt, ja, äh, die Bühne des Menschen ist unantastbar. Das hat die Europäische Union nicht hingekriegt, menschliche Grundrechte einzuräumen. aber sie hat es hinge hingekriegt, dass äh, internationale Konzerne ihre Vorteile sichern können. Äh, Test, Test, glaube ich, wenn man passt. Ne? Ja, also ich werde mich demnächst äh, nochmal selbstständig machen und das mit, mit der Steuer ausprobieren. Vielleicht, wenn jemand mitmachen will, trinken wir schon Rotwein, aber das ist hier durch, das sind ja dann lustige Sachen. Jetzt zu was Sinnvollerem, übrigens Strom und Gas. Ja, unser Headspace in Siegen hat Ökostrom und Ökogas. Haben Sie selber drauf bekommen. Ähm, der Verbrauch ist natürlich zu senken. Es ist super einfach, den Stromanbieter und den, Öko an, ähm, den Gasanbieter zu, zu wechseln. Ähm, es gibt gute Suchmaschinen, die einem die Preisgestaltung ähm, ausrechnen, wie viel man braucht. Das ist quasi nur eine Unterschrift. Und dann hat man schon ein bisschen mehr Anarchie geschafft. Man kann dann natürlich auch regionale Energieerzeuger fördern. Man kann dann natürlich auch crazy werden und Solarzellen auf dem Dach installieren und auch diese Luftwärmekopplung, die, also Luftwärmekopplung ist 97% effizient. Die warme Luft wird rausgeleitet und die kalte Luft kommt da dran vorbei durch ewig lange Aluminiumwege. Das heißt, die ganze Luftfeuchtigkeit in der Gestank geht raus, die Wärme wird aber der kalten Luft zur kalten Luft hin übertragen und man senkt die Energiekosten für Heizung. Um 97 Prozent. Man findet das großartig. Und dann gibt es ein kommunales, Kraft äh, gibt es auch die Idee, dass man kommunale Kraftwerke baut. Das war früher mal so, bevor man sie privatisiert hat. Und Schönauer ist nicht das hier in Mannheim, eine Stadtviertel oder was es ist, sondern das ist in, in, in Bayern. Das ist ein Dorf von 2500 Leuten, die ähm, irgendwann gesagt haben, wir machen jetzt, ähm, äh, wir wollen unsere eigene Energie erzeugen. Der Film dazu heißt das Schönauer Gefühl. Ist ähm, sehr interessant. So, dann ähm, zum anarchistischen Handlung gehört natürlich das Teilen. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass, also einem Mehrfamilienhaus, da gibt es vier Keller, weil es vier Wohnungen gibt. Und in jedem Keller, also an meinem, außer also meinem da gibt es keinen, bei jedem Keller gibt es eine Bohrmaschine. <lacht> und die Bohrmaschine liegt da das ganze Jahr über außer dreimal. Und ich habe mir jetzt angewohnt, die Nachbarn einfach zu fragen, ob ich mir kurz deren Bohrmaschine ausleihen darf. Und ich weiß auch schon, wen ich am liebsten anfrage, weil er eine dir <lacht> Dann gibt es ähm, Sachen, teilen heißt nicht unbedingt darauf verzichten. Das heißt einfach nur, ähm, zum Beispiel wir haben jetzt hier eine, drei, äh, eine Stickmaschine und es wäre ja schade, wenn die nur rumsteht. Also wenn man Werkzeug geiles Werkzeug hat, dann ist doch irgendwo schon die Pflicht, dass man es halt verwendet ne, und nicht äh, zustauben lässt. Ähm, außer Werkzeug gibt es natürlich auch Bücher, coole Bücher oder auch nicht so coole Bücher, Anstatt die wegzuschmeißen oder verstauben zu lassen, gibt es halt so Geocaching oder Telefonzellen mit, mit Büchern zugestellt. Dann gibt es eine Art ähm, Giftbox. Ob das wirklich teilen ist, weiß ich nicht. Es ist so eine Palette mit Hütte, die in die Stadt und Stadtnahen Stadt, Gebiete ähm, aufgestellt wird. Und Leute können ihre Sachen da reinstellen, die sie nicht mehr brauchen. Und andere Leute, die gucken neugierig rein, und stellen fest, wow, ein cooles T-Shirt von Manowar, ähm, das nehme ich mir mit. Oder ein Blumentopf und so. Und dann... Das ging. Das ist dieses dezentrale Ding, das ich vorhin erwähnt habe. das heißt Post Physical Object Sneaker Transport. Das ist in der Datenschleuder '96 glaube ich erwähnt worden von Lars Fischer. Dazu gibt es jetzt eine Forschungsgruppe. Die Idee ist, dass man, ich glaube in einem Schreiben, Papier ist der erste Satz: Stelle vor. Du könntest äh, einem Freund ein Buch geben, indem du einfach dem nächsten, der bei dir vorbeiläuft, das Buch in die Hand drückst. Und äh, der läuft wieder ein an anderer entlang, der noch näher zu Blabber kommt zum Beispiel. Und über ein paar Kanten kriegt Blabber auch einmal mal ein Buch. Und das, ist, ähm, das System ähm, wird, wie gesagt, gerade erforscht. Das ist noch sehr jung. Aber zum Teil zum Beispiel könnte ich auf meiner Homepage schreiben, ich habe ähm, Zugriff auf eine Bohrmaschine. <lacht> habe ich nicht, aber Fußball oder so. Das sind so Sachen, die ich habe. Die brauche ich nicht immer. Ich stelle sie euch gerade mal zur Verfügung. Und dann ähm, kann jemand sagen, ja, schicks mir, gib mir seine Adresse oder was. Und gibt es. Die 90er waren das, die wollen ihren Klingelton zurück haben. <lacht> ähm, und ähm, war ich jetzt... Ich, ich sag also, was ich zu viel habe oder was ich habe und ich brauche gerade. Und dann sagt einer, oh, das könnte ich mir gerne ausleihen, Schick mir das doch mal. Und dann gehe ich auf die Straße, ne? Mein, mein Handy vibriert und sagt, der hier geht in die richtige Richtung für das kleine blaue Paket, der geht in die richtige Richtung für das rote Paket. Und dann gebe ich die ganzen Pakete ab. Die werden halt benutzt und dann kommt es vielleicht hoffentlich wieder. Wie kann man das machen, dieses Vertrauen und so weiter und so fort, das ist natürlich äh, kein Problem. Wir Hacker kennen ja sowas wie PGP, Web of Trust und so. Ähm, man müsste mal äh, schauen, ob es funktioniert. Angeblich gab es schon zwei Experimente. Und es hat funktioniert. Allerdings war das immer ein Mensa-Vorraum. Dann zum Teilen kommt dann irgendwie so ein Konzept der Share Economy, also ähm, Wirtschaft, die man sich teilt. Und äh, da habe ich jetzt eine Liste von, ähm, ja, von, von Internetseiten aufgezählt ähm, mit sehr interessanten Ideen. Wo immer das Internet da ist und die Kommunikation und die Koordination untereinander, und den einzelnen Personen zu gewährleisten. Tamika ist Take My Car, das ist so Carsharing. Es gibt mittlerweile auch Fahrradsharing, das so großartig wäre. Leider hat mir mein Fahrrad jetzt äh, geklaut. Das ist also eine Art von Sharing, die ich nicht unterstütze. <lacht> ähm, wo man halt auch mal dieses Smartphone als Authentifikator benutzt. Dann gibt es Mitfahrgelegenheiten, was ich ein großartiges äh, Konzept finde. Eigentlich müsste ich auch mal mit einer Mitfahrgelegenheit nach Mannheim kommen und wieder zurück. Ähm, dann kann man ganze Zimmer vermieten. Hier wird über Paypal bezahlt, Da gibt es halt noch Couchsurfing, was wen äh, mit ohne Geld funktioniert. Aber da, da teilt man halt seine Wohnung. Und dann gibt es Crowdfunding-Projekte halt für lokale Projekte, äh, die einen halt unterstützen, Geld zu sammeln. Und dann gibt es halt auch noch Freifunk, ich glaube, das ist ja auch bekannt, sodass wir einfach mal weitermachen können. So, dann gibt es natürlich anarchistisches Handeln in der Gesellschaft als Politik. Und ähm, die Anarchos in, in Schweden haben in den 60er und 70er Jahren gesagt, okay, wir versuchen das jetzt mal mit der Politik und lassen uns aufstellen in den Kreistag. Das ist natürlich ein Widerspruch, weil der Anarchist nicht an politische Strukturen äh, glaubt und sie auch nicht unterstützen möchte. Der Vorteil bei denen ist, die haben in verschiedenen Dörfern wirklich in, den, in ihre Stadtkreise bekommen ja, und konnten dann quasi als Regenschirm oder als, als Schutzschirm dienen, haben miteinander kommuniziert und haben ihr Ding gemacht, und nach außen hin haben sie gesagt, nee, hier ist Kreis, ist sagt, okay, äh, keine, kein reinfuschen und so, sondern wirklich versucht Projekte zu starten, ähm, wo Leute halt anfangen, äh, sich gegenseitig zu unterstützen, ohne dass da immer Parteifurz in die Kamera lächeln muss. Dann kann man natürlich mit ähm, Flyer, Aufkleber und Buttons sehr viele politische Aussagen einfach in den Raum setzen, äh, zum Beispiel ähm, Nazis blockieren und so. Ähm, dann kann man es wohl so Projekte, dass man auf Geocaches ähm, vielleicht so ein paar Bücher und so ablieft, ähm, ablegt, die halt Gedanken gut transportieren. Das Problem da ist, äh, das kann natürlich die andere Seite auch benutzen für ihren Schwachsinn. Und Geocaching ist eigentlich, wir wissen im Geocaching nicht auf einmal bekommen, Hi! <lacht> Wahlprogramm von der CDU oder so. Ähm, dann kann man natürlich ähm, Bücher, Lieder und Videos vervielfältigen. Ich meine, das ist für uns Hacker äh, bekannt. Dann soll das Programm, Programm Ansichtskarten, das ist ein Wortspiel, da schreibt man auf eine Postkarte seine Ansicht und schickt das dann halt an den Bürgermeister. Das gibt es hier wieder bei politischen Informationsständen, eine Liste von, Bürger, äh, von, von Politikern, denen man diese Postkarte zuschicken kann. Und äh, ich meine, die Piratenpartei in Nordrhein-Westfalen hat irgendwie so einen Haufen äh, Postkarten gemacht. Stellen Sie uns Ihre Frage und da konnte so halt eine Frage an die Piratenpartei stellen, das in den Briefkasten schmeißen. Und die haben sich halt darum gekümmert, dass die Frage entweder beantwortet wird oder dass die Anfrage an den Partei, Landestag an ins Parlament gestellt wird. Und natürlich äh, Vorträge halten, wobei Vorträge halt von all den coolen Sachen, die man machen kann, äh, mit Abstand äh, das Gemütlichste ist, finde ich. Vor allem in einem wunderbaren Hackspace wie äh, das Raumzeitlabor. Und dann gibt es halt noch Impro-Theater und FNORS, subversive Desinformationen, Die sind einfach nur großartig. Ähm, Geschichten wie zum Beispiel das Weihnachtsmarkt und Leute und Polizisten stehen am, am Weihnachtsmarktstand und betrinken sich. Das waren keine echten Polizisten, das war Impro-Theater. Da haben sich Leute einfach die, die, die Dienstuniformen geholt, außer diese Dienstabzeichen, weil das wäre dann ähm, irgendwie eine Straftat. Ne? Aber es sieht halt von der weite es ist halt wie die Polizei und dann hast du halt ein paar Polizisten, die am Weihnachtsmarkt sind und eine gute Zeit haben. Ja. Sich betrinken, mit Leuten reden, das gibt auch direkt ein anderes Feeling, ja. <lacht> <lacht> das ist, äh, super interessant oder ähm, spielen vom Verwaltungsgebäude oder so. Zirka ist auch super. Wie? Zirka, die Kleine ist ein Insurgent äh, rebel clown Army Zirka, Zirka heißen die? Ja, eine clown Army z i r k Genau. Okay, was machen die so? Die sind meist auf Demos unterwegs und machen da dann halt oder machen halt so sehr chaotische Gegendemonstrationen gegen irgendwelche Sachen und gegen die kann man halt nichts tun, weil sie sind halt Clowns. <lacht> <lacht> ja, super Videos von, wo sie halt auf, wo sie vor irgendwelchen Recruitment Offices zum Beispiel von der Armee irgendwie demonstrieren und da halt die ganze Zeit nur Scheiße bauen und äh, da kommen halt Polizisten wollen sie irgendwie wegschicken und sie können halt nichts tun, weil dann kommt dann irgendwie so, das ist ziemlich groß solche Fragen sind zwischendurch. Who's in charge here? Und dann meinen sie so, he's in charge, der's in charge, they're in charge. <lacht> die Polizisten halt, können so absolut nichts tun, weil sie keine Ahnung haben, wie sie damit jetzt umgehen sollen. Äh, machen die das äh. alles spontan? Haben die das schon mal durchgeübt oder so? Kennen die, die sich? Das ist das so eine Theatergruppe? So ja. ein also das ist ein... Und die jonglieren dann auch so, machen Pantomime oder was? Ja genau, und äh, das, das ist ziemlich gut. Ja, Die haben echt Kochen also das ist mutig, finde ich. Und dann eine äh, subversive Desinformation. Ähm, kostet ein bisschen Geld, man nimmt halt ein paar Briefe in die Hand, ähm, kopiert das Briefpapier der Stadt und ähm, schickt eine Aussage raus. Ne? Viele Grüße Ihr Bürgermeister und so weiter und so fort, zum Beispiel. Ja. Keine Ahnung. Es gab wohl ein Gasleck, aber machen Sie sich keine Sorgen. Es ist, oder, ja genau. Ich glaube der Fall war so. Ähm, Leute, Einwohner, mehrere tausend bekommen auf einem Brief, in dem steht ähm, die Medienberichte stimmen nicht, es ist nichts passiert. Sie <lacht> brauchen sich keine Sorgen zu machen. Viele Grüße Ihre Stadtverwaltung. Und dann war ich statt für drei Tage erstmal lahmgelegt, weil alle halt geguckt haben, wo ist die Telefonnummer. Die stand natürlich oben drauf mit der E-Mail-Adresse und so weiter und so fort. Hm. <lacht> <lacht> so, das sind so DDoS-Attacken. Allerdings muss man natürlich die Briefe auch irgendwie verschicken oder man verteilt sie, da müssen ein paar Leute rumlaufen. Ist aber auch nicht äh, so schwierig. Ähm, das soziale Umfeld, das sind halt so Sachen, oder das sind sehr wichtige Sachen, weil das direkte Umfeld ja äh, in der Wechselwirkung ist. Da muss man so Sachen, muss ich muss sich zum Beispiel auch jedem eingestehen, dass er mindestens so viel verkacken darf, wie ich es halt gemacht habe. Und alles ist, also Fehler zu machen ist okay, solange man halt daraus lernt. Es ist auch okay, aus den Fehlern der anderen zu lernen, das ist auch kein Problem. Dass man halt aufpasst, dass man nicht in eine Filterbubble reinkommt, sondern diverse Freundschaften und Bekanntschaften hat, vielleicht auch interkulturell oder vor allem interkulturell und international. Und dann ist etwas, äh, es, es gibt Freunde oder Bekanntschaften, die, die, die bringen halt ne? an nichts. Man trifft sich und trinkt einen Kasten Bier und das war's. Und Von solchen ähm, Freundschaften habe ich persönlich mich jetzt ähm, natürlich über die Zeit freundlich verabschiedet. Ich ne? habe gesagt, hier willst du nicht lieber mal mitkommen auf eine Demo oder sonst was. Und wenn die Nein sagen, dann hat man sich so ein bisschen auseinandergelebt, aber im Guten natürlich. Man sagt nicht, ja, ah, da hältst du mich auf! Ich habe dir die besten Jahre meines Lebens gegeben. zu, <lacht> geht raus. Nein, nein, sondern man sagt ja immer, ich möchte mal ein paar coole Sachen ausprobieren, ich möchte mitmachen. Und wenn die dann Nein sagen, dann sagt man, okay, dann treffen wir uns halt nächste Woche, trifft man sich nächsten Monat, und wenn die Leute da selber aus dem Quark kommen, ist alles cool, wenn nicht, dann halten die dann einen auf. Und ähm, das ist halt endlich. Lebenszeit ist wirklich endlich. Äh, Kommunikation lernen ist äh, super wichtig. Es gibt so ein rhetorisches Quartett. Ähm, das ist ein Kartenspiel, in dem halt jede Karte ein rhetorisches Mittel beinhaltet, mit einem kleinen Beispiel. Damit man auch merkt, wann man vom Gegenüber verarscht wird, ja, also zum Beispiel Suggestivfragen. Sie sind sich auch der Meinung, dass die Steuern zu hoch sind. Hm. Ähm, oder ähm, was der Unterschied ist zwischen Grundvergiften, Ad hominem. Ich glaube es gibt sogar Rules... Nein, nicht wollte nicht so. Goblin's Law gibt es da drin und so weiter und so fort. Das ist äh, sehr interessant zum Spielen. Ich glaube der Bartoschek, der Podcaster, hat das mal erwähnt. Ähm, da muss man halt lernen, um Hilfe zu bitten. Da tun sich Leute sehr schwer drin. Ich äh, zugegebenermaßen auch. Ich verzichte dann auf, auf Lebensqualität in meinem Leben, weil ich zu stolz war oder bin. Äh, sagen, kannst du mir bitte helfen? Und dann auch äh, lernen, Geld zu leihen. Ähm, das ist auch eine große Kunst, wie ich finde. Ein Kollege hat mir gefragt, ob ich äh, Geld leihen kann. Nee, ob, ich, ob er mir Geld leihen kann. Andersrum. Erstmal hat er mir, wollte ähm, sich von mir 10 Euro geliehen und kam am nächsten Tag zurück, ja, hast du 10 Euro, alles okay, kein Problem. Und ich fand das irgendwie blöd, weil bei Geld hört die Freundschaft aus, sagt man so schön, aber dann habe ich zu viel rausgeguckt und am nächsten Tag habe ich gesagt, hey, äh, kannst du mir mal 50 Euro leihen. <lacht> und er so, oh, ja, äh, wenn du gerade knapp bei Kasse bist, gibt dir die 50 Euro. Und dann habe ich halt die 50 Euro die ganze Zeit im Portemonnaie gehabt, ich habe die halt wirklich nicht gebraucht. Und der dann irgendwann, und das ist halt die Kunst, wenn man Geld leihen kann und fair leihen und äh, eintreiben und so weiter, kam der so, und so mal, ich hatte ja halt diese 50 Euro mal geliehen und äh, ich hoffe, dir, bei dir ist alles okay, gesundheitlich und Familie und so, <lacht> aber ich bin jetzt gerade so ein bisschen äh, knapp und die 50 Euro von mh, vor zwei Monaten, weißt du noch, so, äh, <lacht> sagt, hier hast du sie, das sind mit original 50 Euro Schein. <lacht> äh, was? <lacht> ich esse seit zwei Wochen nur Toastbrot! <lacht> Ähm, aber das ist, das ist halt so ein Tabuthema, so ein bisschen Geld leihen, verleihen, eintreiben und so weiter und so fort. Und da muss man halt ähm, mit umgehen. Also, ich habe zwar falsch von Ihnen halt so zappeln zu lassen, zwei Wochen Toastbrot essen. Das ist eine harte Sache. Ähm, wir leihen uns jetzt immer noch Geld. Ähm, wir sind da allerdings, äh, es ist okay hinterher zu sein. Ne? Genauso wie hinter der die Bohrmaschine eigentlich. Ähm, aber es ist auch okay zu sagen, hey, ähm, ich brauche gerade mal das Geld. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, wie ähm, ich hier im Liedl -Liedl Essen einkaufen wollte. Genau, Schokolade für den Hackspace. Und vor mir war jemand, der, der saß schon an dem Essen, das er drauf getan hat, dass der wenig Geld hat. Ähm, und er auch keinen Spaß am Essen hat, also das war Ekelkramm. Der hatte dann irgendwie 23 Euro noch was bezahlen, hatte das weder im Portemonnaie noch auf seiner Karte und hat gesagt, ja, sorry, dann muss ich das jetzt tun. Und ich war gerade Anfang des Monats und denke mir so, 23 Euro, ich habe ungefähr das Zehnfache auf dem Konto. Und dann so, hm, wahrscheinlich brauche ich nicht mal das Neunfache davon. Dann, ähm, ich gebe dir das Geld. Ich zahle das für dich. Ne? So, er, seine erste Reaktion war super, so, aber ich kenne dich doch gar nicht. So, ich will dein Geld nicht, ich kenne dich nicht. So, ich will dir helfen, ich kenne dich nicht, ich will dir helfen. Komm, wir machen das, Dann kannst du was essen, ist auch entspannt, Schlange würde immer länger. Und hat er gemacht, er hat gewartet, wir haben unsere Kontaktdaten ausgetauscht, keine Nummer. Und ähm, er hat meine Kontodaten bekommen. Ich bin nicht mehr so alle Hutfraktionen, ich weiß nicht, ob das cool war. Aber ich bin jetzt sowieso bei der GLS-Scheiß drauf. <lacht> und, ähm, ja, ich gehe dann wieder zurück in Hackspace und hatte die Schokolade auf den Tisch getan und erzähle denen, was für ein guter Mensch ich dort bin. Ne? So, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich Geld zurückbekomme. uns Also, aber so muss man halt sein, man muss auch Geld verschenken können. Also, Spaß kostet. <lacht> Bullshit, ich krieg an dem Abend krieg ich noch fünf SMS von dem Typen, das war schon fast Belästigung, der sagt, ey, ich habe gerade meiner Frau davon erzählt, die findet das großartig. Ja? Und dann, ey, Ich habe gerade meinen Kollegen davon erzählt, die finden das großartig, dass es sowas noch gibt. Und dann noch kurz vorm Einschlafen hat er noch geschrieben, so wow, äh, total unerwartet, ich habe dir übrigens das Geld schon überwiesen. Und ja, da hat er euch das Geld überwiesen und dann ist mir eingefallen, wir brauchen das Geld in unserem Leben nur in 0,01% aller Fälle, und zwar an der Kasse. Und ansonsten dazwischen brauchen wir es halt nicht. Und deswegen funktionieren solche Ideen wie Mikrokredite, weil a kriegt man, es sind kleine Beträge, aber man braucht diese kleinen Beträge ja auch nicht die ganze Zeit. Das Geld hilft keinem, wenn es bei mir auf dem Konto ist. Das war das war unglaublich cool, das, das so zu sehen. Und dass das Geld da auch zurückgegeben hat, ist auch großartig irgendwie. Es ist, ich glaube, es ist manchmal ein Wunder, und es ist manchmal kein Wunder zu sehen, dass das so viel so funktioniert. Bei den ganzen schlechten, äh, schlecht gemachten Gesetzen und bei der komischen Hardware und den ganzen Software-Bugs und so weiter und so fort, weil einfach sehr viel gute ähm, Menschlichkeit ähm, das alles zusammenhängt. Ja. Ähm, und dann natürlich, viele kleine Schritte machen, bringen einen voran. Einen großen Schritt zu machen, bringen einen um. Ähm, wenn man das Gefühl hat, dass so große, abstrakte Monster wie das Steuersystem oder so einfach zu mächtig sind und man wird nie was machen, dann möchte ich ähm, den Tod der tausend Schritte? Bullshit! der tausend Stiche ähm, ja, in Erinnerung man so Schnitte schreiben. Ich wollte Schnitte machen macht mehr Sinn. Tausend Schitte, sch, äh, Schnitten? Okay. Also eigentlich sind das äh, Stiche, Don. Und die Idee ist, dass man halt mit so einer ganz kleinen Stechnadel ja? Das ist die Waffe halt gegen Golia zum Beispiel. Und wenn du einmal zustichst, hmm, passiert nicht viel. Wenn du tausend Leute bist, die alle diese kleine Nadel haben, ne? und die stechen einmal zu, so das sind schon tausend Stiche. Und wenn die zweimal, ich meine, man, da ist man schon so nah, da sticht man auch zweimal zu, und so kriegt man auch die größten, abstraktesten Monster einfach ähm, nieder. Der Vorteil ist bei diesem, also in diesem Bild, dass die tausend Davids sich halt gegenseitig sehen, die wissen, dass sie nicht allein sind. Das ist so ein bisschen unser Nachteil, wir wissen nicht, ob die anderen jetzt auch mitdenken. Das ist so ein bisschen das Prisoner's Dilemma. Ja? Ähm, aus der Spieltheorie, zwei Kollegen werden halt verknackt und denen wird jeweils gesagt, hör mal zu, so sieht's aus, wenn du deinen Freund ver verpetzt, dann kriegst du weniger Knast als er. Wenn ihr beide aber nichts sagt, dann kriegt ihr beide irgendwie auch Knast. So dass der Anreiz eigentlich ist, dass jeder sagt, okay, äh, ich verpetze ihn. Da ist dieses Anreizsystem so gestellt dass so ein gesellschaftliches Mitarbeiten nicht funktioniert man weiß nicht, ob das Vertrauen da ist. In der Spielertheorie, sagt die Mathematik, würden die meisten Leute ähm, verpetzen. War es bei Fefe schon wieder? Woraus kommt das, ganz kurz, woraus kommt, dass es in, der, in unserer Realität nicht der Fall ist? Leute, die zusammen auf die Straße gehen und irgendwie einen Einbruch machen und so. Ähm, die verpetzen sich nicht, das ist eine Ganoven-Ära oder was auch immer. Und diese spieltheoretischen Formeln gehen da nicht auf. Und das finde ich einfach äh, unerwartet. Also die Forschung hat das und das erarbeitet. What the fuck, Reality? Ähm, genauso wie auch gefragt wird, ähm, du kriegst 50, ähm, du kriegst ein Bit. Der Kollege hat 10 Euro bekommen und er muss das aber mit dir teilen. Und. Du kannst sagen, ob du die, das, was du von ihm bekommst, von diesen 10 Euro, ähm, ob du das annimmst, damit kann er seinen Teil auch behalten. Wenn du es nicht annimmst, dann kriegt er die 10 Euro auch wieder weggenommen. Und die rationale Maschine, der Homo economicus, der sehr vielen Wirtschaftsmodellen äh, zugrunde gelegt wird, der ist zufrieden, wenn er einen Cent kriegt. Ja? Wenn er einen Cent kriegt, hat er immer noch mehr als 0 Cent. Er weiß ganz genau, der andere hat 9,99 Euro bekommen und der hätte auch ruhig mal 5 Euro geben können oder sowas. Aber er wird sie abnehmen, weil das mehr ist. Wir Menschen wiederum, wenn wir nicht so zwischen 4,90 Euro und 5,10 Euro und also mehr davon, dann sagen wir, nö, fick dich, ja? ich brauche das Geld nicht, du sollst es auch nicht haben, ich gehe jetzt. Ne? Ähm, auch wieder super interessant. ist aber auch wichtig, dass man sowas ähm, von der anderen Seite sieht. Ähm, wo also anfangen mit der anarchistischen Gesellschaft? Diesen Task Warrior installieren zum Beispiel. Das ist eine sehr praktikable, handelsnahe Sache. Dann ähm, die Aktion dem Setzen Furzen vorziehen. Ja, ähm, heute Abend ist in Segen zum Beispiel ein sehr interessanter Vortrag über Chile. Wer Pispers kennt, der macht ja diesen, ähm, diesen Witz am 11. September 1970. Alle denken, es geht um ähm, 9-11 in Amerika, sondern es geht um irgendwie 30 Jahre vorher da ist der chilenische Präsident, glaube ich, ermordet worden von irgendwelchen CIA-Truppen oder was auch immer. Ein super interessanter Vortrag wäre es gewesen, wie die halt politisch so seitdem herkommen, das ist auch lange Zeit immer Spielball gewesen von der Weltpolitik. Aber es nützt nichts, Mann. <lacht> da zu stehen und sich das anzuhören, ist ich habe mir einfach einen Wikipedia-Artikel gelesen und weiß ein bisschen über Chile Bescheid. Ich habe das Gefühl, wenn ich... Ich kann Leuten solche Sachen auch erklären, wenn man im Garten gerade ähm, Essen an, anpflanzt oder wenn man Lebensmittel abholt und so. Da kann man auch solche Informationen fließen lassen. Letzten Dienstag gab es einen Vortrag, einen kleinen Kinofilm, ähm, Voices of Transition, von dieser Transition Town Bewegung, die ähm, mehr autarke kleine Gesellschaften machen, die halt mehr vor Ort produzieren. Ich habe gesehen, dass viele Leute da waren, das hat mich auch gefreut. Ich bezweifle, dass diese Leute aber auch ähm, ein Aktionspotenzial, also ihr Aktionspotenzial nutzen. Weil so ein Film sehen, äh, ist schon gut fürs Gewissen, man weiß ja, wie es besser ginge, aber es nicht zu machen, das, das, ist, es, das ist nicht anarchistisch. Und der Anarchist würde halt eher eine Aktion machen und dabei entweder Erfolg haben oder anständig verkacken, aber das ist halt so sein Ding. Das ist besser als äh, ewig viel planen. Zum Beispiel... Das habe ich aber auch von Fehlfeld. Vielleicht soll ich viel lesen, auch mit aufnehmen oder so, als Liste. Ähm, wie, wenn man, es gibt dieses mit Spaghetti und Knete einen Turm bauen. Und ähm, da gab es irgendwie zwei Gruppen und der mit dem höchsten Turm hat gewonnen. Und durchschnittlich, die Kindergartengruppe war erfolgreicher als durchschnittlich irgendwelche Bachelor of Economics oder sowas, weil die ein anderes Mindset bekommen hat. Die Kinder. Äh, Lernen durch Verkacken, was, was okay ist, Ja, so, ah, funktioniert nicht oder es funktioniert halbwegs und hier noch eine Spaghetti dran und dann irgendwann hat man so einen wackeligen Turm, aber es funktioniert. Und ähm, die, die Bachelor of Economics, denen wurde halt gesagt, dass sie halt so geschult wurden, sich erstmal hinzusetzen und dann zu planen, sehr weit zu planen, wirklich weit zu planen und sich dann zu wundern, warum es nicht funktioniert. Also das Prototyping ähm, führt dann wohl mit diesen kleinen Schritten besser zum Ziel im Durchschnitt als wenn man meint, okay, hier ist ein fremdes Problem in einer Materie, von der ich keine Ahnung habe, ich setze mich hin mit Expertise, die ich mir an den Tisch hole, dann hole ich mir auch jede Menge Geld und dann habe ich äh, 15 Jahre Zeit, das umzusetzen und jetzt werden erstmal 10 Jahre geplant. Das kann man verstehen. Und dann, ähm, keiner ist allein, ist die Idee, dass wahrscheinlich ähm, auf der anderen Seite von Goliath, von diesem großen abstrakten Monster, das wir bekämpfen möchten, wahrscheinlich ist da schon ein David, der mit einer Stechnadel da ist und die ganze Zeit wie wild piekt. Und der macht das für sich, der macht das für dich, der macht das für uns alle. Und deswegen ist es nicht so schwer, auch dahin zu gehen und auf der anderen Seite anfangen zu stechen, um Sachen zu ändern. Also nicht das Gefühl haben, dass man alleine ist, sondern davon auszugehen, wahrscheinlich, ich kann ihn nur noch nicht sehen, ist auf der anderen Seite schon jemand, der am Rudern ist wie sonst was. Und ich habe ja immer auch die Verantwortung, das auch zu ändern und diese Person zu unterstützen. Wann hört anarchistisches Handeln auf? Diese Transition-Bewegung geht davon aus, dass sie also diese, dieses, Gesellschaft, dieses Wirtschaftssystem, wo lange ähm, Wege drin sind, in der es sinnvoller ist, irgendwie Schrimpen, Schrimps aus dem Ozean zu holen, tief zu kühlen, nach Afrika zum Poolen zu bringen, dann wieder zurück äh, und dann hier zu verkaufen, äh, die, diese riesige Masse an Logistik und die Art und Weise, die Wirtschaft funktioniert, indem ähm, ja, soziale Kosten externalisiert sind und Leute von Fox kommen, Mauern, runterspringen und so. Ähm, zu, einem, zu einem Punkt, wo halt lokal Essen angepflanzt wird, Seife, Leder hergestellt wird, Klamotten, Baumwolle, äh, Saatgut einsammeln, Holz. Ähm, das dauert ungefähr 10 bis 20 Jahre. Das heißt, äh, wenn wir jetzt anfangen, äh, haben wir ja schon ein bisschen angefangen, ähm, 2033 hätten wir das. Ich bin dann noch am Leben äh, und wahrscheinlich... Äh, werde ich dann ziemlich entspannt und äh, glücklich sein. Will. Wobei ich ja in einem der anderen Vorträge gesagt habe, der Anarchist lebt nicht lange, aber er hat Spaß. Deswegen vielen Dank, äh, wir sehen uns dann 2033 zu äh, einer Bestandsaufnahme. Vielen lieben Dank. Mit Avocado-Bom. Mit Avocado <lacht>